Hallo alle zusammen, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Im ersten Teil der Fachsprachprüfung werden Sie ein Anamnesegespräch mit den Patienten führen. Doch was soll man bei so einem Gespräch fragen? Das erfahren Sie aus diesem Video, wo ich eine Struktur von so einem Anamnesegespräch für Sie vorbereitet habe. Das schauen wir uns gleich an. Allgemeine Anamnese Struktur Vorstellung Stellen Sie sich vor, erklären Sie Ihre Funktion. Aktuelle Beschwerden Leitsymptom Fragen Sie über die aktuellen Beschwerden, welche den Patienten veranlasst haben, ins Krankenhaus zu kommen. Vorerkrankungen Persönliche Anamnese hier sollten sich chronische Erkrankungen, wichtige Vorerkrankungen, Operationen erfassen. Systemanamnese Stellen Sie allgemeine Fragen zu den bekannten Körpersystemen. Vegetative Anamnese, psychosomatische Anamnese, Sexualanamnese. Anamnese. Noxen und Risikofaktoren hier stellen Sie Fragen zu den Lebensgewohnheiten und Stoffen, die eine schädigende pathogene Wirkung ausüben. Zum Beispiel Drogen, Nikotin, Alkohol, Medikamente, Parasiten, Viren, Stress und so weiter. Medikamente und Allergien. Fragen Sie den Patienten, ob bei ihm Allergien oder Unverträglichkeiten bestehen. Allergien gegen Kontrastmittel oder Medikamente sind hierbei von besonderer Bedeutung. Fragen Sie nach den regelmäßig eingenommenen Medikamenten und vergessen Sie nicht, nach den Bedarfsmedikamenten zu fragen. Familienanamnese Fragen Sie über die relevanten Erkrankungen der direkten Familienmitglieder. Stellen Sie insbesondere Fragen zum Vorkommen von Krebserkrankungen, Diabetes, arterielle Hypertonie, Myokardinfarkten oder Apoplexen in der Familie. Soziale Anamnese. Fragen Sie den Patienten nach seinem Familienstand seiner sozialen Situation, seinem Beruf und gegebenenfalls nach den Arbeitsbedienungen. Verabschiedung Hier sollten Sie offene Fragen klären, weiteres Prozedere ankündigen, besprechen.